Hi, willkommen hier auf meinem Kanal. Ihr interessiert euch für Hoku Live. Ich habe für euch noch die neuesten Informationen zum Release auf Steam im Early Access. Also hört genau hin, da gibt es noch ein paar interessante Sachen für euch. Auf dem Discord vom Entwickler gibt es ein kleines FAQ, das habe ich für euch vom Englischen ins Deutsch übersetzt ähm, und werde euch das jetzt mal versuchen, ein bisschen vorzutragen. Also nicht in diesem typischen Frage-Antwort-Format, sondern ich versuche euch das so ein bisschen im Fließtext zu sagen. Das übersetzte FAQ könnt ihr dann unten in der Videobeschreibung nachlesen und den Freitext könnt ihr euch jetzt so anhören. Das Spiel wird so lange im Early Access sein, bis das Spiel wirklich, ja, gehaltvoll ist und komplett für die Community. Ja? Also bis wirklich ein rundes Spielerlebnis da sein wird. Und es wird zum Release 19,99 Euro kosten. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, so kleine Informationen: irgendwann im Early Assess wird es auch noch einen Rabatt geben, aber wann das ist, weiß keiner und auch nicht, wie hoch der Rabatt sein wird. Das Spiel wird äh, Controller Support haben, aber am Anfang muss man halt noch ähm, Text mit der Tastatur eingeben und auch ähm, gibt es in den Einstellungen ein paar Sachen, die noch äh, mit der Maus gemacht werden müssen. Die Tasten könnt ihr aber frei belegen äh, auf der Tastatur, das ist kein Problem. Und ähm, Information für Leute, die vielleicht mit ähm, Bruder oder Schwester sich PC teilen oder irgendwas. Man kann keine weiteren Spielstände anlegen. Das wird vielleicht noch kommen. Keine Sorge, wenn ihr ähm, Character äh, Creator ein bisschen ja, missgebaut habt und eure Charakter eine andere Haarfarbe oder sowas geben wollt. Im Fashion Store könnt ihr das auch während des Spiels dann noch ändern. Es wird keine Demo geben. Ähm, darauf braucht ihr also nicht zu hoffen. Der Early Assess ist Early Assess. Kauft euch das Spiel. Das Spiel ist ja auch da vergünstigt. Und helft den Entwickler mit, ähm, das Spiel noch besser werden zu lassen. Zum Start wird das Spiel auch in Deutsch sein. Unter anderem auch in Französisch, Spanisch, Russisch und Traditionell Chinesisch. Wer von euch Chinesisch kann, kann es natürlich auch umstellen. Ja? Das Spiel ist für den Singleplayer entworfen, es ist kein Multiplayer vorgesehen. Man kann aber Kreationen wie Möbel und Kleidung und so weiter, kann man nachher sharen. Ähm, das Spiel wird auch nicht für Konsolen oder für Mac rauskommen, es ist einfach eine Singleplayer-Erfahrung für den PC mit der Option, was zu teilen. Es wird 24 Dorfbewohner am Start geben, ähm, die werden aber in Early Access noch erweitert wohl und äh, man erhält immer zufällige Dorfbewohner zum Start des Spiels. Nachher, wenn ihr dann alle Dorfbewohner freigeschaltet habt, können natürlich auch alle in eurer Stadt leben. Ja, es ist ja eure Hoku City. Im Gegensatz zu anderen Spielen wird Hoku Live äh, eine eigene Zeit haben. Das bedeutet also, man hat dann nicht die gleiche Zeit wie im realen Leben, sondern kann die Zeit vorspulen, zum Beispiel oder schlafen. Ob das Spiel bei dir auf dem PC auch läuft, ja, habe ich in die Beschreibung einen Link gepackt. Da könnt ihr nachsehen, wie die Spezifikationen sind und auch direkt testen, ob euer System es standhält. Ich kann euch sagen, die Anforderungen sind sehr niedrig. Ihr werdet das wahrscheinlich auf eurem PC sehr gut spielen können. Und wenn alles nichts hilft, könnt ihr die Qualität runterstellen. Es wird auch Jahreszeiten geben bei Hokko Live und es wird sich auch täglich das Wetter wechseln können. Was heißt Hokko eigentlich? Hokko ist ein zusammengesetztes Wort aus zwei japanischen Wörtern. Einmal Hoko mit einem K, äh, das heißt es warm haben, sich wohlfühlen. Und einmal Hoko mit Doppel-K, das heißt so viel wie fluffig oder weich. Hoko wird keinen Workshop-Support haben, auch keinen Mod-Support. Das ist deshalb nicht angedacht. Es gibt dafür keine Pläne. Das ist sehr schade, finde ich. Ähm, ich hoffe, da wird vielleicht bei Erfolg des Spiels noch ein bisschen dran gearbeitet. Denn ich glaube, dass auch die. Äh, ganzen, ja, Spieler und so weiter noch gerne etwas beisteuern würden zum Spiel. Es wird auch keine Terraform geben, ihr könnt also nicht die Landschaft verändern, das heißt, einen Berg aufbauen oder irgendwas absenken. Beim Craften kann man auch mehrere Gegenstände herstellen, das ist wirklich kein Problem. Und, noch eine Frage zu den Pronomen, das ist heutzutage ja ein deutsches Thema geworden, ja, zum Glück, ähm, im Moment ist es so, dass im Spiel keine Pronomen verwendet werden müssen, da der Spieler so nicht angesprochen wird. Wenn es aber hinzugefügt wird, dann wird der halt neutral angesprochen. Zum Abschluss möchte ich euch noch die Tastatur und die Controller-Belegung ähm, unten verlinken ähm, und die könnt ihr euch runterladen und ich werde sie natürlich jetzt hier auch nochmal im, ähm, im Video einblenden, so könnt ihr euch schon mal merken, welchen Knopf ihr drücken müsst, ja, um eine gewisse Aktion durchzuführen. Wie gesagt, das einmal für Tastatur und einmal für Controller. Danke, Leute, dass ihr einschaltet, dass ihr auf meinen Kanal gekommen seid. Ein Abo wäre super, ein Kommentar und auch ein Like. Denn ich bin noch ganz neu unterwegs und kann jede Hilfe gebrauchen. Und vielen lieben Dank, dass ihr wieder reinschaltet. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.